Frau Präsidentin! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich finde es ganz bemerkenswert, dass wir heute über Rückführungen diskutieren. Aber ich in fast keiner Rede bisher etwas zur Rückführung gehört habe, außer an der meines geschätzten Kollegen Josef Oster. Herr Lindt, man hat gemerkt, der Grat zwischen Philosophie und Sinnlosigkeit ist manchmal ein schmaler. Das muss ich durchaus sagen an der Stelle. Bei den, bei den Grünen habe ich festgestellt, dass die eigenen Statistiken valider sind als alle öffentlichen Statistiken der Bundesrepublik Deutschland. Auch das konnte ich heute mitnehmen. Und Herr Baumann, dass nur ausgerechnet Ihre Partei, den Krieg die gegen die Ukraine, zum Anlass nimmt, hier Abschiebungen zu forcieren, das ist wirklich mehr als zynisch. Ihre Partei, die mit Putin und seiner Propaganda ist Deutschland groß geworden ist das jetzt hier zum Anlass zu nehmen das ist wirklich absurd und da haben sie wirklich einen riesen Nachholbedarf in Sachen glaubwürdigkeit und wir müssen über das Thema Rückführung debattieren, denn es ist doch völlig klar, dass das trotz vieler Anstrengungen, die auch wir unternommen haben, bis heute nicht zufriedenstellend gelingt in Deutschland. Es gibt rechtliche Hindernisse, es gibt tatsächliche Hindernisse, die wir in Deutschland haben, aber es gibt auch ganz andere Ursachen. Und Damit meine ich auch vor allen Dingen den mangelnden politischen Willen, mancher Landesregierung, deren Farben uns ja hier nur allzu gut bekannt sind. Wir können über die Zahlen gerne streiten, aber lassen Sie mich nur mal das Beispiel Bremen nennen, Rot-Rot-Grün. Dort werden im letzten Jahr 0,63 Prozent der gesamten ausreisepflichtigen Personen abgeschoben, nicht einmal ein Prozent. Und in diesem Zusammenhang kann man auch nicht unerwähnt lassen, dass die Grünen die Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten seit Jahren im Bundesrat blockieren mit ihrer Stimme, die sie dort haben. Und, und dazu gehören auch Parteien wie Grüne und Linke, aber auch zivilgesellschaftliche Organisationen, die gezielt rechtsstaatliches Handeln, das teilweise durch alle gerichtlichen Instanzen bestätigt wurde, regelmäßig medial anprangern und als inhuman zu desavouieren versuchen. Und lassen Sie mich das deshalb mal in aller Deutlichkeit sagen. Wir leben immer noch in einem Rechtsstand. Das darf ich auch Ihnen gerne als Vertreter der Grünen einmal sagen. Für uns als CDU und CSU ist eines ganz klar. Die konsequente rechtsstaatliche Rückführung von ausreisepflichtigen Asylbewerbern das ist ein integraler Bestandteil unseres Asylsystems in Deutschland, eines funktionierenden Asylsystems in Deutschland. Und deshalb bekennen wir uns Wir bekennen uns ausdrücklich zum geschützten Recht auf Asyl. Aber jeder, der Abschiebungen ausreisepflichtiger Personen behindert, immer neue Abschiebehindernisse aufbaut oder Stimmungen dagegen im Einzelfall macht, der muss sich auch immer darüber im Klaren sein, dass er damit die Funktionsfähigkeit und Akzeptanz unseres Asylsystems in Deutschland beschädigt, meine Damen und Herren. Die AfD fordert eine nationale Kraftanstrengung zur Abschiebung. Es ist angesprochen worden. Das ist in der Sache auch nicht falsch, und einige Forderungen sind auch berechtigt. Aber Ihre Forderungen sind an vielen Stellen unsauber. und Es gibt einen grundsätzlichen Punkt, den wir als Union auch aus unserem europäischen Grundverständnis heraus entschieden ablehnen. Sie fordern zum Beispiel die Bundesregierung aus, Abschiebehaftplätze zu erhöhen, Abschiebungen durch die Bundespolizei vornehmen zu lassen. Das sind alles Aufgaben, die eindeutig in die Zuständigkeit der Länder gehören. und Insofern haben Sie Ihre Forderungen an dieser Stelle auch falsch adressiert. Aber der ganz entscheidende Punkt an der Stelle ist, eine der größten europäischen Errungenschaften ist die Freizügigkeit in Europa, der ungehinderte Verkehr zwischen den europäischen Ländern, das Zusammenwachsen der grenznahen Regionen. Wir wollen diese großartige Errungenschaft nicht aufgeben, und deswegen legen wir diese Forderung an der Stelle ab. Etwas anderes ist es, wenn wir temporäre gezielte Kontrollen vornehmen, wenn es Krisensituationen erfordern, so wie wir es auch schon gehabt haben. Noch zurück zur Sache und noch zur Bundesregierung, die am ja Zuge ist. Es ist angesprochen worden, Sie haben eine Rückführungsoffensive großspurig angekündigt. Aber dass Ihre Bundesregierung nach fünf Monaten im Amt noch nicht eine einzige konkrete Maßnahme ergriffen hat, ist bezeichnend. Der Sonderbevollmächtigte ist angesprochen worden für den Abschluss von Migrationsabkommen. Die Wahrheit ist doch die, und das ist auch heute in den Reden deutlich geworden: Diese Koalition möchte am liebsten niemanden aus Deutschland abschieben. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Und dabei würde natürlich eine solche Offensive durchaus auch zur Entlastung der Lage beitragen, wenn wir Frauen und Kindern aus der Ukraine in der jetzigen Situation helfen, meine Damen und Herren. Und Sie haben ein anderes Modell. Sie wollen die freiwillige Ausreise erhöhen. Das kann ja auch ein Ansatz sein. Es war im letzten Jahr einmal in 21.000. Aber da frage ich mich, warum sind die Mittel im Haushaltsplan dieses Jahres dann nicht mal erhöht worden? Auch da ist nichts passiert von der Bundesinnenministerin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Fokus hat im Innenministerium einmal angefragt, was im Rahmen dieser Rückkehrinitiative bisher unternommen wurde. Die einzige Auskunft ist dort gewesen, ich zitiere, die nähere Ausgestaltung ist Gegenstand von Beratungen innerhalb der Bundesregierung. Und da kann man nur sagen, Frau Bundesministerin Faeser, die jetzt leider inzwischen nicht mehr hier ist, zeigen Sie endlich mal Initiative und packen Sie dieses Thema an. Es ist dringend überfällig. Vielen Dank.